Und es hat sechs Jahre gedauert und alles ist viel, viel schlimmer geworden, wo alles Anfang 30 war ich am Ende meines Lebens angekommen, da war nichts mehr. Ich war total verschuldet, körperlich, emotional und alles total kaputt. Aber als ich mich dann alles gestreckt habe zu Jesus, zu Gott, noch gar nicht so bewusst, ich habe einfach die Bibel zur Hand genommen und gelesen, dass mir Gott dann begegnet. Und das Einzige, was er mich gefragt hat, ist, bist du jetzt bereit, zu mir zu kommen, den ganzen Weg zu gehen? Da war nichts. Ich habe gedacht, er macht mir vielleicht Vorhaltung. Das habe ich immer gedacht, er macht mir vielleicht Vorhaltung. Warum hast du es nicht damals schon hingekriegt? Warum hast du nicht dies? Warum hast du nicht das? Siehst du? habe ich dir doch gesagt, so sind Menschen, aber so ist nicht Gott. Wenn du dich entscheidest, egal was war heute und jetzt, zu ihm zu kommen, zu sagen: Jesus, hier bin ich, hilf mir. Das habe ich gesagt, Jesus, ich möchte, aber ich habe so eine Angst, dass ich es wieder nicht auf die Reihe kriege. Und das ist alles, was er wollte, mein kleines Ja. Und er hat mich mit Liebe überschüttet, mit bedingungsloser Liebe. Sie ist völlig unverdient. Du kannst nichts tun, um dir Gottes Liebe zu verdienen. Und du kannst auch nichts tun, damit seine Liebe nicht mehr für dich gilt. Außer dein Herz zu verschließen und zu sagen, Jesus, ich will dich nicht. Aber wenn du ihn möchtest, dann komm zu ihm. Seine Liebe ist Bedingungslos, bedingungslos, bedingungslos. Er liebt dich, egal was du getan hast, egal wie oft du versagst. Er liebt dich, er liebt dich. Er starb für dich.